Ja. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, Epa. Ist Ich kann schon welche vom dings her übertauschen. Von dem DLC, ich besitze dort DLC noch gar nicht. Bin ich jetzt blind oder? ob sie war doch noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Hab ich habe da die, ich habe da die noch nicht mal gekauft. Knuddel auf. Okay, hat funktioniert irgendwie so nicht. Kriegt neue Pokémon von dem rüstung Rüstungsdinge, was ich will, die meisten DLC und ja, das kann ich irgendwie nicht gebrauchen. Weil ich will noch mein geladen sehr äh, komplettieren und das geht so nicht, Mann. Muss man halt anders einfallen lassen. Okay, ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Schlapp, ich habe nur die andere Entwicklung. Naja, ne? nee, das hat dadurch noch nicht. habe cool schon ah. hab ein Eintrag gelegt? Nach dem Verzeihung des süßen Apfels hat sich entwickelt. Es strömt in einen süßen Duft und lockt damit sein Futter an Käfer-Pokémon. So oh. okay, cool. Ich dachte, ist nur für Pokémon Schild, aber anscheinend. Nicht. sei mal. Speckschicht. Uh. sagen gefunden. Da ja, ist natürlich wieder voller Blöde. Egal. Kann man ja mal machen, ne? So, das Teil am wir auch noch, habe ich ganz vergessen. Müssen wir noch entwickeln, ne? ist kora Wo? Und zwar in mein so bis K. Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, da sein alles zersetzende Schleim ist schützt, könnte es sich bis heute gegen seine Fressweine bauten, obwohl es recht schwach ist. Nein, okay die Weiterentwicklung nicht ne Säure, ja, interessiert mich nicht. Gut, dann sehen wir uns, wenn Ding sich noch mal entwickelt, ne? also bis gleich. So mit der Hilfe von Pokémon Home habe ich mir jetzt noch ein paar Pokémon auf meine virtuellen Bank hier gelagert. Ich weiß noch nicht genau wie abläuft. Ich habe mir gerade das geholt und es ist anscheinend kostenlos, was ich vorher nicht gewusst hatte. Und ja, weiß ich nicht was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe, weil ich habe ein paar Pokémon, die mir noch gefehlt haben, rüber geschickt in meine Boxen und weiß nicht kommen jetzt pokémon einträge oder irgendwie so was okay jetzt sieht mal pokédex aus ich habe 388 alles klar das heißt die pokémon die ich rüber geschickt habe von den online äh, ja, transfer dingen keine ahnung haben irgendwie geklappt und ja ich habe mir folgende pokémon rüber getauscht einige schild -exklusive pokémon wie zum beispiel Punita und äh, weil nicht despot habe ich auch ne deswegen habe ich darüber geschickt so hier haben wir Bunkel, hier haben wir toxic Quack, hier haben wir skalik und gefällt ich glaube alles schild exklusive pokémon ne gegon kommandant äh... nur was so die wollte ich erst mein team nehmen die pokémon schild aber war dann doch nicht so gut wie heißt das ding noch mal sehr wohl ne? ja und dieses pikachu war irgendwie weiß ich auch das wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen das war irgendwie, das kam irgendwie mit damit home dazu und ja nicht den japanischen namen werde ich wahrscheinlich wieder zurückpacken weil das wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen gut gut gut ja, super freundlich gemacht und aber ja, nicht ich mache mal kurz ein screenshot hier damit ich mal ganz kurz merken kann welche pokémon ich hier gerade also ihr werdet von dem screenshot nichts sehen aber ich habe jetzt nur gemacht damit ich jetzt hier eine übersicht habe und ja wir lesen uns mal die ganzen pokedex einträge durch die ich jetzt bekommen habe und zwar von diesen ich weiß nicht viele pokémon ich jetzt bekommen habe fünf stück fünf neue Gut, gehen wir die noch mal durch. Ach, die fossilen Pokémon, die fehlen mir auch noch. Das muss ich mir auch noch erstellen. Details bekommen heißt, auf 390. Nee, das ist auch nicht schlecht. So, wo sind jetzt die Pokémon-Einträge, die mir fehlen? Die ähm, Bunkel und Dingens müssten fehlen. Wo sind äh, so viel Zeit nehmen wir uns jetzt noch hier kurz äh, anzuschauen? ja ich habe mir Pokémon Home vielleicht ein bisschen eher holen sollen. Dann hätte ich vielleicht den Pokédex schneller gefüllt was es macht ist eigentlich äh, verschiedene pokémon spiele zu verbinden und man kann ja dann auf so einer online datenbank äh, alle reinpacken und die kann man von dieser datenbank dann in verschiedene andere pokémon spiele wieder reinpacken und ja ich glaube mit sonne und mond und co ist das auch noch ver äh, verbindbar das heißt, ich kann pokémon von früher auch noch da reinpacken irgendwie so was glaube ich weiß ich nicht ja ist praktisch also hat mir auf jeden fall geholfen und ja fehlen noch immer ein paar werde ich natürlich noch nachholen so wo sind jetzt irgendwie irgendein pokémon dass ich neu dazu bekommen habe ich will die pokémon einträge lesen schlapp vielleicht haben wir ja letztens noch geholt ne? so dann kommen natürlich hier noch diese ganzen pokémon die ich vertauscht entwickeln soll wie ich die noch äh, kriege weiß ich nicht so ja, mit die und toxik es schüchtern Gegner mit Greuschneiden, die es mit seinen giftbeutel erzeugt. Ihm dies gelingt es, erledigt es sein Ziel mit einem Giftangriff. So und dann Toxikack. Es nähert sich, springt sein Gegner und bohrt seinen giftigen Klauen ihn hinein. Schon ein kleiner kratzer ist den Gegner ko gehen, weil er tot umkippt. Ja. So äh, wo noch? dadurch ich noch. Ich muss mir auch mal eine Übersicht. Ich habe eigentlich aufgeschrieben, welche pokémon mir noch fehlen. Ich sollte vielleicht mal reingucken schon, wo ist der Riornio? Brauche ich noch muss ich auch noch Tausch Entwickeln aber und und Äh mit nee. Raulern oder was weiß ich, wieder das heißt? Muss man noch haben, so aus Galik und Gefällt ist sie schützen ihre bürzen mit einem Schädelwindel untereinander? Schreiten sie sich um den Schädel mit den höchsten Tragkomfort? What? Und gefällt dir es? Gefällt Sind ziemliche grobe Anregungen ein ein Pferd skalik kümmern sie sich aber liebevoll um ist bis das Nest verlassen kann bis es das Nest verlassen kann. So dann noch dieser Affe Kommandant dann haben wir es glaube ich oder? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, ich habe natürlich einen sehr blöden Screenshot gemacht. Äh, sit wahrscheinlich schon verpasst ne? pass auf na ne, hier komm mal du tan komm mal du den Fächer den es aus Blättern und Fell gebaut hat kommandiert das andere Pokémon herum es symbolisiert seine Befehlsgewalt okay äh, sendung so das hatte ich irgendwie nicht auf mein Schild Spiel Durchlauf also da muss ich noch fangen den Schild und dann rüber packen und ja wäre auch noch fällt mir gerade so ein so, was fehlt noch? Ach ja, Ding ist ja ne? heißt das, ja, das und Co. habe ich da, da. War ich eigentlich gerade dabei dazu trainieren, aber ja, habe ich jetzt mal beschleunigt. Ne? So ist es, kommt vor, dass die Befehle seines Trainers nicht versteht und nur verpufft reinschaut. Dieses putzige Blick hat es blieb gemacht. Was willst du von mir? So gut, damit sind wir wieder ein paar Schritte näher hier unseren Pokédex zu füllen und ich brauche mal zwölf pokémon zwei davon sind äh, typ 0 was ich äh, ja mal on screen aufgenommen habe aber noch nicht irgendwie komplett angenommen habe weil ich erst gucken will äh, was für ein Wesen ich haben will und also weil da kann man irgendwie weiß ich nicht züchten da ich also ja ich muss das schon direkt beim ersten mal irgendwie vernünftigen wesen und so haben um das vielleicht benutzen zu können was ich vielleicht will Gut, Das heißt, wir nur noch eine Antwort Pokémon, die werde ich auch noch irgendwie kriegen. Ich lasse mir schon mal einfallen und ja, dann sehen wir uns. Bis ich hoffentlich die restlichen gefunden habe. Bis gleich, Sabione. Dieses verkackte Viech, das sich nur per Tausch entwickelt. Gibt es auch als deiner Raid? Mein Gott, und ich habe es gefunden. Das gibt es jetzt nicht. Es schnappt ihr das Pion Draghi, welcher schon voll kompetitiv hoch trainiert ist. Übrigens und auf Level 100 ist und ja. Geil. Das heißt, das muss ich nicht per Tauschen. Und wird nicht für den Eintrag. Gut. Ich glaube, das Ding ist in zwei Zügen weg. weil ist nur drei Sterne. Also machen wir mal. So ich mache mal das hier. Und sieht er mal. Ich trainierten trainierten komplett Pokémon in Action. Okay. Ich mache ich mit zwei Schlägen weg. wir sehen könnt, es hat noch keinen Namen, ich weiß noch keinen Namen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, könnt ihr gerne sagen. Im Laufe der 4 noch keinen Namen. Ich nehme an, das wird das hier elf abziehen, so ungefähr. Ja. So, wenn meine Kollegen ja reinhauen, dann ist das nächsten Zug schon weg versuchen das mit dem normalen pokobal zu fangen wenn ich da muss ich halt normal spielen neu starten ich habe gespeichert bevor ich das dinge ja angesprochen habe da soll es danach immer noch da sein und ja anscheinend gibt es da so einen kleinen glitch den man ausnutzen kann um die deiner rates ein bisschen zu manipulieren man muss einfach einen bocken reinwerfen und man wird ja aufgefordert zu speichern und bevor das spiel gespeichert wird kann man schon den strahl so ein bisschen sehen und dieses wie scheint nur per seltene deiner raids aufzustauchen also wie so ein pinker strahl aus dem boden schießt und da ja, bevor das spiel dann speichert kann man dann switch auf nur äh, zum home menü bringen und dann ja kann man das spiel abbrechen wenn man sieht dass es nicht ein seltener deiner ist und ja das habe ich so lange gemacht ist natürlich aufgetaucht ist und ja das hat schon weil sie nicht ein bisschen gedauert aber egal so wenn ich das jetzt nicht fangen dann weiß sie nicht also was hier Na, komm. wenn ich dann reiche den eintrag einfach ein paar wenn mal der fisch aussieht ich jetzt fange aber eine Überraschung, ich kann jetzt Pokémon fangen, weil meine Pokémon so immer Sind Bonk da so, drin, bitte und drei Los, bleibt Drin Jawohl. mit dem Pokémon? So und das gleiche muss ich jetzt auch noch auf Schildmann für Andere wie ich hier paar oder wie auch immer das heißt, ja, schon mal die beiden erledigt. Savione, ja. es kann die körperliche und seelische verfassung anderer anhand ihres körper groß erkennen dies versucht man für medizin zu nutzen alles klar gut so und damit haben wir die letzte entwicklung hier vor uns für den galadex die nummer 399 also nicht im pokédex aber das 399 pokémon was ich gerade eben im besitz haben werde und zwar typ 0 den ich jetzt schon Kompetitiv trainiert habe und ja, für den auch man Zuneigung um den zu entwickeln und ja, jetzt gucken wir uns da mal an. Boom. ein Typ 0 hat sich zu Amigento entwickelt und so wie ich das verstehe, ist das Ding mehr oder weniger eine Mini-Version von Arceus. Ähm, typ normal. Seine wahren Kräfte wurden durch eine starke Bindung zu seinem Trainer erweckt. Es kann seinen Typ nach Belieben wechseln, genau wir haben ja so als wir ding zum ersten mal bekommen haben ich sehe mein mikro ist gar nicht richtig ausgerichtet richtig wollte äh, angriff das glaube ich eine attacke extra für das ding zeigt mal ist aber physisch ich habe mal jetzt auf spezial hoch trainiert deswegen bringt es leider nichts aber okay ähm, Boom, ich bin ja gerade am trainieren und zwar mein legendäres warum nicht ne durch gerade auf angriff und spitz äh, initiativ hochballern und ja habe ich auch schon alles was ich habe ist schon komplett ne kann ich hier mal zeigen so ein bin ich gerade trainieren kann man landes und äh, Dragon. und ja das ding habe ich übrigens gefangen per Meisterball. und ja ich habe bei ja den part irgendwie mal hochgeladen und das ding habe ich jetzt mit dem meister gefangen hat eine frohe natur und ich glaube gesehen haben wir jetzt schon dieses pokémon ne? ja haben wir eine krone cool jetzt fehlt uns nur noch ein letztes pokémon und das ist summer center welches wir von pokémon schild rübertauschen müssen was ich machen kann weil ich habe jetzt pokémon home das kann das ding in schild fangen pokémon noch home reinballern und dann hier auf schild auf schwert rüberpacken also ja das dauert auch nicht mehr lange und ja ich würde sagen wir gehen jetzt noch mal durch und schauen uns die pokémon einträge an von einigen pokémon die der liebe m master mir zur verfügung gestellt hat und zwar habe ich hoffentlich alle irgendwo noch deponiert an irgendeiner stelle wo ich die schnell wieder finde weiß also nicht und ja ich hätte vielleicht das fenster zu machen soll weil jetzt höre ich wieder voll viele leute draußen äh. war zum glück durch diese parts hier schneiden und zwar ähm, wir haben ja folgende pokémon die ich rüber getauscht bekommen habe vom master ähm, und zwar hydragel welches man nur bekommen kann indem man äh, schnutthelm mit laut hin und her tauscht also das ding und diesen kleinen helm ich das bild zeigen und das hier und das hier in kleinen version sage ich mal und ja die muss man hin und her tauschen und dann entwickelt sich das ding in das ding und das andere ding in das ding und ja petz aber tauscht hat so gut wie möglich weil da müsste ich irgendwie eine million von denen versenden und irgendwann tut man hoffentlich jemand die vorentwicklung dem Teil hier mir geben, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, da hat er liebe im Master mir ausgeholfen und ja, beim Pokémon hatte ich die Vorentwicklung hatte ich alle bereitgestellt schon und die Items. Man muss irgendwie weiß ich, ein Sahnehäubchen hier, das Ding musste man mit einem Sahnehäubchen rüber schicken, dann hat es ja entwickelt und hier gleiche mit dem hier nur halt mit einem Duftbeutel, ist das glaube ich und ja die habe ich noch rüber geschickt und ja der hat mir dann zurückgetauscht nachdem wir sich entwickelt haben und ja dadurch habe ich den einträge bekommen die geben wir uns gleich noch mal an stehen bei denen die nummern irgendwo damit ich das schnell nach und 276 11 und 13 11 13 76 so das ding plante ich kompetiv zu benutzen deswegen ist das jetzt auch hier schon trainiert und also was ne ach Ja, und äh, Rätsel aus habe ich auch noch per Tausch entwickelt mit einem Schützer und ja, hat sich zu Rio entwickelt, was ich auch kompetitiv benutzen will. Weil, wenn ich schon die Dinge einmal äh, benutzen will, ne, dann ja, ich weiß nicht, wann ich jemals wieder die Chance bekomme, irgendwie zu äh, so Tausch-Pokémon zu entwickeln, außer die werden in irgendwelchen Spielen irgendwann fangbar sein. Deswegen ja, sollte ich die davon auch schon gebraucht machen dass ich die entwickeln kann und direkt kompetitiv nutzen deswegen ja habe ich jetzt hier schon einige vorbereitet und ja ähm, genau die ganzen fossilien pokémon die habe ich mir auch noch geholt ähm, man kann die in jeder edition bekommen nur die fossilien droprate bei diesen buddelbrüdern ist ähm, bei den editionen verschieden und ja damit habe ich mir noch die letzten Dinger davon geholt. Ähm, ich glaube, das war es dann auch. Ne? Und für die Nummer bist du, muss es auch irgendwie ne 376. Ja ganz hinten ist klar Fossilien. So, dann stimmen wir noch ganz kurz die Pokedex-Einträge hier nach. und um zu gucken, was die für Einträge haben. So 271 war das, nee, oder 213 war das erst, ne? so Savione obwohl den haben wir glaube ich noch on screen gefangen oder ich habe versucht hat on screen zu fangen ich weiß nicht lese trotzdem noch mal durch es kann die körperliche und seelische verfassung anderer anhand ihres körper erkennen dies versucht man für medizin zu nutzen so durch von seinem fell strömt eine der hat intensiver Geruch, dass die nase eines irgendwann unballerig den geist aufgibt was so stinkt oder was so das ding ist übrigens auch nur ein schild um findbar in so deiner rates zu so selten in deiner rates aber das war ein bisschen zu nervig so sendung habe ich auch noch gefangen habe ich aber nicht aufgenommen weil das so ewig gedauert hat so guck deren einträge mein da so, kann man das kavallerie pokémon in der galerie und es ist es besonders beliebt es steht die muschel eines schnutthelms und verliert damit seine Ganzkörperrüstung rüstung die muschel eines schnutthelms ja, das habe ich irgendwie noch nie verstanden das ding sieht aus als könnte es die vorentwicklung von dem ding sein ne? und das ding sieht aus wie die entwicklung von dem ding und die sache ist sieht man tauscht das ding mit dem ding ne? das heißt man kommt man bekommt dieses ding zurück nachdem man das ding äh, getauscht hat und man bekommt dadurch dieses ding was irgendwie gar keinen sinn macht man müsste doch eigentlich wenn man dieses ding getauscht bekommt das hier bekommen ne? so theoretisch weil das irgendwie aussieht wie die vorentwicklung davon oder da bild ich mir hat jetzt hier nur so ein hm. obwohl gesicht von dem sieht aus als könnte das weiß nicht haben die irgendwie klamotten tauscht? ich weiß nicht das ist mir zu kompliziert jedenfalls hydragel ein kampf im kampf spuckt es mit flinken bewegungen gift Filme und Comics mit gehen in der Hauptrolle, erfreuen sich großer Beliebtheit. Sieht aber in der Hauptrolle, Hauptrolle, sieht eher aus wie ein Bösewicht, ja, so ein assassino oder irgendwie sowas. So, ich glaube, das Ding habe ich mir auch mal irgendwann drüber getauscht. Von Schild, ne? sie schützen ihr bürzel in einen schädelbindel und dann ist ein Tragkomfort. Ne, das habe ich glaube ich schon mal gelesen, glaube ich. So, dann fehlt noch 371 irgendwie so oder? Was hat jetzt hier? Nee, da war schon. Okay. Gut, dann kommen wir uns noch die Fossilien an. Und ich glaube, dann habe ich alle Einträge hier mal so durchge. So, das Ding. Das bin ich übrigens auch gerade kompetitiv am Trainieren. Dank seines kräftigen Unterkörpers weiß in der Uhrzeit unbesiegbar, doch es war seine Pflanzenauergesteuert und starb er aus diese fossilen Fächer sind unglaublich stark weil die haben alle irgendwie so einzigartige fähigkeiten und die haben irgendwie so bis angriffe die unglaublich stark sind und ja deswegen sind die irgendwie kompetent gar nicht so schlecht so was mich irgendwie stört ist wir haben, ja das unterteil von denen nee, das ja das ding sieht aus es wird so in zueinander passen ne? hier da ist beides das gleiche unterteil ne? Und da ist bei der gleiche Oberteil, ne? Ja, das sieht so komisch aus, ey. das sieht nicht gesund aus irgendwie. ja haben wortwörtlich den Kopf von einem Viech auf das andere Viech drauf gepackt. Das macht doch irgendwie gar ja, keinen Sinn, ne? Sind die fehlenden Oberteile und Unterteile, weiß ich nicht. Ich bin mal gern sehen, wie das Viech richtig ausgesehen hat vorher. Weil hat sie Kacke aus, die Fossilien sind Kacke aus. Und jetzt mal ganz ehrlich sagen so ja, das habe ich auch schon so okay dann fehlt nur noch das hier da muss ich jetzt erstmal ein pokémon schild weiterspielen bis ich ähm, bis zu dem punkt komme wo ich das wie ich fangen kann und ja da muss ich das wie ich erstmal fangen und rüber tauschen. und ja wenn ich jetzt rüber tausche dann kann ich euch gleich mal auch pokémon home und zu so zeigen dann werde ich euch zeigen wie ich das so machen werde ne? Alles klar gut dann sage ich bis gleich wenn wir dieses ding hier rüber tauschen werden so leute ich bin finde mich hier gerade im pokémon schild wie man unschwer erkennen kann an dem weiblichen charakter und ja ich habe in dieser edition zu dem punkt gespielt wo wir im pokémon schwer schon gespielt haben bad ich habe sommer Tage gefangen mit einem meister bei mit dem passenden wesen allen drum und dran und ja das werden wir jetzt rüber zu pokémon schwert tauschen und zwar live damit ich mehr oder weniger live den Pokédex komplettieren kann also ja ähm, leute die hat wahrscheinlich hier schon seit monaten komplettiert haben den pokédex ist aber wahrscheinlich voll interessant ich jetzt jetzt hier nichts neues aber für die, die jetzt nicht wissen was pokémon home ist und also was werde ich jetzt hier alles mal live zeigen soll wenn man jetzt Folgendes: ist ich drücke mal home und wir gehen dann auf pokémon home Boom. Ich habe natürlich vorher gespeichert und ja, und dann gehen wir ja in Pokémon Home ein, was man online sich kostenlos runterladen kann. Und ja, und sage ich mal, wie das hier alles abläuft, ne? weil ich mal gemacht habe, um mein Pokédex hier zu vervollständigen. So äh, registrierte Pokémon gehen wir erstmal hier drauf. Ne? Hier sind alle Pokémon aufgelistet, die ich schon mal zu irgendeinem Zeitpunkt in der Box hatte hier online und die waren dann alle notiert ich habe versucht schon so weil ich nicht den kanto pokédex ein bisschen hoch zu äh, ja vervollständigen nicht zu leveln und ja natürlich noch nicht so viel gebracht aber ja warum nicht ne alles klar wir gehen jetzt zu hier dem boxen den gelagert pokémon und jetzt müssen wir auswählen von welcher edition wir hier was auf pokémon home übertragen wollen wir nehmen natürlich pokémon schild alles klar, hier sind einige Pokémon, die ich äh, mir gelagert habe online. Das Pikachu hat, war irgendwie dabei hier in diesem Pokémon Home, also ja, japanischen Namen und so blöden Wesen. Ja, das sind diese komischen, erzielten Pokémon, die ich per Zaubertausch erhalten habe, welche ich nicht mehr Das hier ist ein shiny Mira, Play, dass ich ehrlich gesagt im Pokémon Let's Go Pikachu gefangen habe. Und ja, ich überlege, was ich damit machen soll. Er ist sogar froh, was gar nicht mal so schlecht ist. Ich glaube. Ein physisches Bluebella-Set gibt es auch und so, ne? Also ja, das ist nicht schlecht. Werde ich vielleicht mal irgendwann benutzen. Alles klar. So, hier rechts haben wir die Box vom Pokémon-Schild. Und ich habe sammer Center hier extra in eine zu Zuschwert-Box äh, reingelagert. Und ja, nehmen wir uns jetzt mal Center, packen es hier rein. Und ja, das Blöde ist, die Items, die die Pokémon tragen, die werden wieder in den... Äh, beutel zurückgepackt also wenn ich das ding jetzt hier rausnehme dann wird das in dem poltel von meinen pokémon schild charakter wieder gepackt das heißt dieser komische schild der vorher nicht da war wie kann ich jetzt noch mal die details hier ansehen so er müsste eigentlich gar nicht mehr da sein ne? Nö, kein item steht jetzt hier ein bisschen doof ist also man kann sich nicht items drüber tauschen in die edition das ist ein bisschen doof das weiß ich krieg irgendwie diesen schild von dem ich nicht ein bisschen schade ist, weil das macht das Viech auch unglaublich stärker, aber ja, gut. Außer ich krieg den Schild noch irgendwann äh, in Pokémon Schwert. Da wäre ich natürlich nicht schlecht. So drücken auf Plus und speichern. Und ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles erledigt. Ne, nee, haben wir nicht. Ich vergesse es jedes Mal. Ich muss mir halt immer noch angewöhnen. So, jetzt gehen wir auf Pokémon Schwert. Jetzt verbinden wir Pokémon Home mit Pokémon Schwert. Das ist immer der Schritt, den ich zwischendurch vergesse ich dann immer wunder was mache ich denn jetzt noch mal so jetzt haben wir hier einmal links zum center den wir hier online gelagert haben und hier rechts haben wir unsere boxen in äh, pokémon schwert und da werde ich natürlich dann sommer center reinpacken und ja weiß nicht wo ich den reinpacke. ich würde mal sagen hier ich habe eine extra legendäre box aber ist ein bisschen durcheinander vor allem weil ja keine legendäre drin sind ich mache den abwehr bei story team so boom wir packen wir jetzt hier rein speichern und beenden. so jetzt sind wir fertig also das beenden wir das hier jetzt muss ich noch ganz schnell das spiel wechseln weil ich habe ja pokémon schild drin gehabt so, pokémon schwert drin und wenn ich jetzt hier in das spiel reingehe dann müsste ich jetzt schon alle 400 pokémon haben Und dann haben wir den Pokédex endlich komplettiert. Ein bisschen verspätet, weil ich Pause zwischendurch gemacht habe, aber wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Der Elf vom Master natürlich einige vier Pokémon, die wir noch haben. Und ja. Oh ja, ich war beim EV-Training, deswegen bin ich jetzt hier. So, Sommerzentrum müsste sich jetzt in der Box befinden hier ohne den Schild. Leider. Was willst du machen? Ne? So, ich hoffe, wir kriegen den schild irgendwie noch. So, ich wahrscheinlich mal hier drin lassen. Mal gucken. In der Edition meine ich. So, pokédex Boom, gefangen. 400, gesehen. 400. Wir haben den Pokedex komplettiert. jetzt wird hier empfohlene Pokémon angezeigt. Alles klar. Die wurden vorher nicht angezeigt. So, den pokedex eintrag schauen wir uns natürlich noch mal an weiß also nicht abwehren konnte trugs einzelnamen kämpfer königsschild und wurde gleichermaßen geflüchtet und verehrt Aber die normale version nach der kriegerkirche ist der schild 500 dieses Pokémon und seine Kräfte mit einem menschenkönig und gala region er nimmt Metall in sich auf und kämpft damit habe ich eigentlich gesehen, schon beide versionen gelesen Nein, das sind sind Waffen und kämpft damit. zeigt nun die Waffe, die es vor langer Zeit einmal führte, selbst Geiger. Also ja, ja, das haben wir doch schon gelesen. Gut. Pokédex-Bewertung wird gar nicht. Doch da plus Pokédex-Bewertung. Unglaublich, was in Galapagos doch vollständig. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen diesem Erfolg. Wer tut mir eigentlich gratulieren? Satsania? Da kann ich mir jetzt hier erstmal anhören. Lass mich einen Moment genießen, dass ich zum ersten Mal irgendwie den Pokédex wirklich so vervollständigt habe, wie es nur geht. So, jetzt werde ich mich nicht irre, dann können wir uns noch eine Belohnung abholen in in Chertchester, wie immer man das ausspricht, war da glaube ich irgendwo so ein Typ, ich glaube irgendwo im hotel war so ein typ der hat mir weiß nicht eine belohnung versprochen war so wenn ich den Pokédex auch vollständige ich habe mal irgendwann nachguckt ob man bekommt wenn man den Pokédex zu ich habe ich schon wieder vergessen ich meine einfach irgendwo hier äh, nein der nicht erwartet noch mal Maxo so pokémon ja Na, da ist der typ gegen den ich einmal täglich kämpfen kann ne? Aber irgendjemand hat mir hier noch was verschworen, glaube ich. Ich glaube der Game Designer oder so. Ist normalerweise immer so. Du da? Glaubt du, ne? Donnerwert, du hast es geschafft, du hast den Pokédex vervollständigt. Mein allerletzter Glückwunsch dieser großen dialektischen Leistung. Für diese fantastische Errungenschaft hast du dir eine Urkunde verdient. Urkunde, Spieler Danilo. Dieses Dokument bestätigt die erfolgreiche Vervollständigung des Pokédex. Herzlichen Glückwunsch. Screenshot. Warum nicht? Aber das war noch nicht alles. Hier lass mich deiner kette dieses Abzeichen hinzufügen. So, das hätten wir. Deine Liga -Karte, wo das Abzeichen zur Verfolgung des Pokédex hinzugefügt. Und weil ich mich so über dein Engagement freue, schenke ich dir diesen Schillerpin. Ah, genau. Ein mysteriöser Schillerglücksband, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, Schillernde Pokémon zu finden. Ich hoffe, deine landschaft für Pokémon wird ewig werden. Ich würde dir gern immer wieder sagen. Ach, damit er mir immer wieder die Urkunde zeigen ich nicht irgendwie aufrufen oder so? Okay. So, Beutel. So, Schillerpin. ist natürlich nicht schlecht, das haben wir noch gar nicht hier. Es äh, ist ein geschrieben Auftrag für neue Kinder zu legen. Also. So, ich meine, ja, Schillerpin ist nicht schlecht, ne? Super Fangpin, wenn Ich meine, das ist, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit tut sich nicht so unglaublich erhöhen, aber kann ja nicht schaden, ne? Es das heißt gar nichts. Alles klar, Liga Karte. Irgendwas wird jetzt da hinzugefügt. Ah, da oben rechts, glaube ich, ne? Ja. So, ich will jetzt aber meine Liga Karte noch mal bearbeiten, wenn wir schon dabei sind, ne? Mit meinem Story Team. Warum? boom um natürlich noch meine lieblings pokémon hier was ich habe favoriten ja und dich ja das sind so meine lieblings pokémon von denen alle anderen hasse ich nein doch hm. also nicht so oft benutzt aber Koro ist cool das war gut ich weiß für euch ist das jetzt vollkommen irgendwie weiß ich nicht uninteressant dass ich jetzt den pokédex komplett hat aber ich bin endlich mal froh das ist für mich so ein kleiner erfolg ich habe glaube ich noch nie irgendwie einen pokédex komplett abgeschlossen ich meine ist ja immer noch nicht komplett aber ich habe wenigstens alle pokémon die eine edition zu bieten hat man endlich gefangen normalerweise ist ja noch national und also was aber gibt es ja hier nicht bisher von daher bin ich schon jetzt froh dass ich jetzt so weit geschafft habe ey. so der einzige was jetzt noch fehlt ist hat wir den leon in die phrase geben So, ähm, ich möchte noch mal meine karte aktualisieren so kann ich hier noch irgendwas hinzufügen was ich vielleicht haben möchte ist irgendwas neu Hintergrund sieht man jetzt nicht wirklich, deswegen ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich hatte das immer jetzt Hintergrund, ne? Nacht. So Effekt. Ja, das gut. haben sagen schon so, so in Ordnung. Ja pose und so war alles gut aber habe ich irgendwas neues freigeschaltet pose ändern ich glaube das ist die gloria pose von ne? nein bestätigen ich weiß man kann ja so holografische sachen machen aber ich finde das sieht besser aus wenn ich ja das sieht irgendwie so komisch aus hier wenn das so aussieht da finde ich auch so bei Pokémon-Karten oder Yogi-O-Karten, -yo -yo irgendwie nicht hübsch. Und dort hatte ich denn jetzt hier? Ich finde, das sieht schon gut genug aus. Ich glänzt. So. Damit haben wir unsere liga karte jetzt abgeschlossen und aktualisiert. Boom. Pokémon gefangen, 420. Pokedex, 400 Pokémon. Cool, ne? Das Partner-Pokémon, links haben wir mein Team, alles klar. Gut, dann war es das mit dem Pokédex Und fürs erste gibt es jetzt erstmal keine Fangparts, außer wenn ich mir die DLCs wiederhole und dann wieder anfangen, den Pokédex zu komplettieren. Oh Gott, aber ja, fürs erste haben wir jetzt erstmal den Galadex abgeschlossen. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Mal, wenn ich mal. Nee, ich muss ja noch ein bisschen weiter die Story machen. Ne? Ich muss ja noch gegen, weiß nicht. Ich nehme jetzt mal irgendwie an, wir müssen irgendwann noch mal gegen Hop kämpfen. Ich habe so das Gefühl, der hat das Schwert, nee, der hat Schild Pokémon gefangen und wir müssen gegen den kämpfen oder so, so wie hier äh, N aus aus Pokémon Schwarz und Weiß. Das war irgendwie so die gleiche Situation. Der hat, der hat legendäre, wir hatten legendäre. Ich habe so ein gefühl darauf führt es noch irgendwie so. Ich wir müssen wahrscheinlich noch in den Schlummerwald gehen dafür und ja, aber mit dem fangen was das jetzt erstmal Gott sei Dank. Und ja, ich hoffe, das wird wahrscheinlich der letzte Clip von diesem fang sein. Ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.